liebe Freunde der großen kleinen Bahn und hoffentlich auch dieses Kanals, ähm, ja wir sind heute beim Teil 4 des äh, Projektes Hirschberg, wir schauen uns jetzt mal an was wir so alles verbrochen haben in der vergangenen Zeit und ja, und dann schauen wir mal was wir heute schönes machen. Das sind die Flaschen, die wir hier das letzte Mal begrast haben. Die sehen jetzt natürlich mit dieser zweiten Schicht etwas abwechslungsreicher aus. Das waren hier die Versuche der Blütenpflanzen. Hier ist noch ein bisschen dünner, ich werde noch ein bisschen nacharbeiten. Ansonsten werden wir hier mal versuchen, dass wir noch ein paar trockene Fasern hier reinbekommen, dass es nicht ganz so leuchtet. Aber das müssen wir mal sehen, wie wir das machen. Das sieht man dann am Ende des Videos. mal einen Schwenk zurück dass wir hier das ganze noch mal in der Länge sehen das sind nun die besagten Fasern äh, zumindest eine Mischung daraus also dreimal äh, Woodland Zenix einmal Heki äh, ich hatte mir das damals hier so auf die Flaschen geklebt um dann die Nummern wieder raus zu finden, allerdings sind die clever alle mittlerweile äh, nicht mehr so im Handel. Und mit dem Gemisch aus diesen Fasern äh, werden wir jetzt weiterarbeiten. Allerdings ist, sind erstmal wieder die Leimpunkte zu setzen. Also hier wird dann nicht mit dem Pinsel gearbeitet, sondern wie wird das also auch schon bei diesen dunklen Fasern gemacht haben, dass also hier wieder mit der Leimpunkt-Methode gearbeitet wird. Ich habe also hier wieder meine kleine Leimflasche, Na, also Holzleimflasche. Ich nenne es mal nicht den Hersteller, aber wer das kennt aus dem Baumarkt, weiß sicher, um was es sich handelt. Und ich denke mal, irgendwann im Laufe des Videos habe ich sicher auch den Daumen mal weggenommen, <lacht> so dass man es sieht. Naja, ich muss mir dann unbedingt mal angewöhnen, weil sowas, es ist ja so, dass also der YouTuber eigentlich äh, in dem Moment, wo Marken genannt werden, äh, dann also den Werbe, äh, da dieses, den Spruch Werbung einblenden muss. Na, also das muss ich mir dann irgendwann in Zukunft mal angewöhnen, damit ich da keinen Ärger kriege mit Leuten, die eine aus meiner Art, also aus meiner Meinung nach merkwürdige Rechtsauffassung haben. Aber zurück zum Begrasen. Also hier wieder, naja, diese, diesen kleinen Behälter drauf auf dem Begraser. Und eben, aber das geht relativ gut. Ich habe dann aber im Verlaufe des Begrasens dann irgendwann mal, also das in dem Teil ging es wunderbar, in dem äh, weiter hinten musste ich dann irgendwie fürchterlich klopfen und da habe ich dann entschieden ich nehme dann doch den mittleren und das ging also deutlich besser aber der steigt also der Faserverbrauch der steigt dann also wirklich extrem aber ich gehe eben da zweimal drüber und das hält ne? also das ist schon irre ich habe natürlich alles auch wieder mal ein bisschen schneller gedreht ne? damit das äh, nicht ganz so langatmig wird diese arbeiten man sieht ja man sieht ja auch so was passiert ne? und spart ein bisschen zeit wir sind heute am zweiten tag unserer arbeiten ja hier ist mit dem tollen pinsel der jetzt hier im bild ist habe ich das alles mal so ein bisschen abgekehrt und dann die überflüssigen fasern abgesaugt Jetzt kommen also hier die hellen Punkte, das sind jetzt die etwas trockneren Fasern, dass es eben alles nicht so frühlingsfrisch aussieht, wie es am Anfang war. So, dann hier noch eine Detailaufnahme des äh, Ganzen. Hier sehe ich allerdings auch noch ein bisschen, noch ein paar Fasern drin. Hier sind auch noch ein paar helle Leimpunkte. Also, das ist dann noch vom ersten Tag. Da hatte ich dann mal ein Stück versucht, schon abzusagen, damit man mal sieht, was dabei herauskommt. Und hier dann mal noch ein Bild über die ganze Länge des Bahnhofs oder, nein, nicht die ganze, aber des Teils, der jetzt aufgebaut ist. Das ist wieder so ein gestecktes Bild. Da müsst ihr dann mal. Im Kanal schauen, wie das geht mit so einer extrem tiefen Schärfe, ich hatte es ja schon ein paar Mal erwähnt. Was ich nicht gefilmt habe, das sehen wir hier ganz links außen. Da ist also auch noch Gras dazugekommen. Also erstmal die unterste Schicht. Auch da müssen wir jetzt genau wie hier auf der rechten Seite das also so nach und nach aufbauen. Das heißt also, da am nächsten Mal sauge ich hier ab macht dann die dunklen Fasern und zum Schluss dann wieder die trockenen, also die, die Fasern, die also die trockenen Grashalme darstellen sollen. Ich komme dann erstmal nicht weiter, weshalb ich dann mal hier versucht habe, noch ein paar, naja, ein paar Leimpunkte zu setzen. Hier aber eben nicht für Gras, sondern für ein paar krautische Pflanzen, die ich hier anpflanzen wollte. Man muss ja eben nicht immer nur begrasen, also man kriegt das sowas auch mit dem Begraser hin, sondern man kann da natürlich auch äh, so Fertigmatten verwenden. Das geht übrigens auch beim Gras, das ist natürlich bei so einer großen Fläche dann nicht so ganz preiswert. So, hier dann nochmal ein kleiner Schwenk über den Bereich, wo also diese krautischen Pflanzen stehen, mit weißen und gelben Blüten. Das ist also sozusagen der Spätsommer-Aspekt, also rot und eigentlich könnte noch ein bisschen lila hin, aber rot ist da eher selten. So viel erstmal zum Begrasen. Schauen wir mal, was sonst noch so in dem Bahnhof passiert ist. Hier ist dann so ein kleiner Blick in die Zukunft. Hier soll an der Seite eine Straße hin, da ist also jetzt im 3D-Druck ein Straßenpflaster entstanden, was dann hier hin soll. Auf der End ist auch noch ein Loch, da soll dann eine Pfütze rein. Und hinter der Straße soll zum Bahngelände hin, also dieser Zaun mit so einer na, mit so einem Mauersockel hin, der also hier genauso wie die Straße im 3D-Druck entstanden ist. Ja, und Hier sehen wir dann das, was also schon alles entstanden ist, also die einzelnen Mauerteile, die dann dorthin sollen. Ich habe ja auch schon erwähnt, dass also in dem mittleren Teil, da wo jetzt die Fasern stehen, dass wir es dort ein bisschen eilig haben, weil da elektrifiziert werden soll. Da gibt es also auch schon die Masten, auch die im 3D-Druck entstanden. Ja, hier den Fuß der Masten, da ist also hier so schon die Schraube eingelassen, die dann da durchgesteckt werden soll. In Zukunft wird es da aber eine andere Lösung geben. Die werden also wahrscheinlich genormt und da gibt es also, die werden als Steckmasten da drauf gebracht. Wie das im Einzelnen aussehen soll, das werden wir sicher noch sehen. Auch bei den Masten wurde schon auf Vorrat gedruckt. Wir sehen also hier einen ganzen Stapel dieser Masten und... Wir werden dann mal sehen, wie sie sich bewähren auf dem Bahnhof. Hier zum Vergleich noch ein paar ältere Masten, die also hier noch gelötet wurden. Äh, ich muss dann natürlich noch erwähnen, äh, dass die Masten nach einer alten preußischen Norm gebaut sind. Also sind äh, da das äh, Hirschberg ja quasi in Schlesien spielt. Ja und wenn wir dann hier in der geheimen äh, Modellbahnwerkstatt mal herumschleichen, haben wir hier auch noch ein paar Ladegüter gefunden, dass, äh, zumindest den oberen Teil, der geht dann auf mich zurück. Also da habe ich mal hier versucht, äh, im Rahmen meiner Steinbruch-Ladegüter da auch für ihn mal was zu machen, wo ich also für meine immer dabei war. Ich habe kein extra Video gemacht, weil ich am Ende wirklich nicht wusste, was am Ende rauskommt. Ja, Ansonsten gab es noch Arbeiten, unter anderem an diesem Signal, was es eine ganze Weile nicht wollte und hier jetzt äh, in Funktion gebracht wird und hier wahlweise HP 0 und HP 2 anzeigt. Ja, Sockel stimmt noch nicht so ganz, also da muss irgendwann mal noch was geändert werden, aber jetzt muss es erstmal funktionieren. Und da war auch noch was in Sachen Segmentdrehscheibe. Auch da wurde weitergearbeitet. Da ging es vor allem hier um diese Verkleidung ringsherum mit den Mauerplatten. Das war hier diesen Bahnsteig oder diese. Also, an der anderen Seite ist der Bahnsteig auf dem ersten Bild und hier eben die Verkleidung der Segmentdrehscheibe. Das wird das hier wieder naja Vordermann bringen. Und bewegen muss es sich natürlich auch noch. Auch das musste noch installiert und programmiert werden. Ja, und mit diesen Bildern sind wir jetzt äh, am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier zuzuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht was draus.